Nochmal Freundlichkeit angehen. Weil es scheint für, für alle Religionen und sowas auch der Schlüsselbegriff zu sein. Also Liebe ist klar. Ne? Das, aber Freundlichkeit scheint auch wirklich so eine zentrale Stellschraube zu sein bei einem selber. Weil also ich habe jetzt Unterlagen gefunden, wie man Kindern, Schulkindern Freundlichkeit beibringt. Das ist schon mal herausragend. Erwachsenen kann man das anscheinend nicht mehr beibringen. Und das waren alles so oberflächliche Sachen. Und worum es mir geht, ist aber intrinsische, also von innen kommende Freundlichkeit. Und dann muss ich erstmal mit mir freundlich sein. Und dann kann ich mit anderen freundlich sein und zwar nicht aufgesetzt, ne? man hilft anderen, also aufgesetzt, ne? man hilft anderen auch, wenn denen gar, gar nicht geholfen werden soll, ja? weil sie wollen das gar nicht und solche Geschichten. Also die Freundlichkeit sich selber zu definieren wird auf einmal enorm komplex, wenn man von diesen Äußerlichkeiten weggeht. Und dann wird es auch dummerweise sofort politisch, leider. Ich versuche das mal oh, nicht ganz so politisch, aber es, jedes, jede Äußerung ist ja politisch. Also der Umgang mit Tieren. Also ich habe auch Fleisch gegessen. So lange ist das gar nicht her. Da ja auch schon zehn Jahre mittlerweile. Aber also ist das freundlich, ein Tier zu halten und es dann umzubringen, um es aufzuessen. Und ganz makaber wird es, also die Leute, die die Tiere umbringen müssen, da gibt es sogar Buddhisten, So auch eine Geschichte, sogar ein Video von dem, also sogar als Arte-Doku. Und Buddhisten sollen ja nun wirklich... Ne? Also er hat ein Problem, er hat das gelernt und ist dann Meister und so. Aber ganz makaber wird es, weil es gibt zum Beispiel, was nicht mehr wieder Parrot heißt, da hat eine Frau in Australien, glaube ich, für Kinder mit Lernschwierigkeit gibt es Zeichensprache und auch Möglichkeiten auf einer anderen Ebene die Sprache beizubringen. Und das hat sie einem Papageien beigebracht. Und da gibt es endlos Videos von. Und und dann haben die ja auch so Versuche mit dem pa pa Papagei gemacht, also halt ne, so Klötzchen gegeben und dann musste er die ordnen und so. Und dann hat die Vers Versuchsfrau hat dann den Papi Papagei gefragt, komm jetzt noch eine Übung, und hat er gesagt, oh nee, ist heute, ist jetzt genug, ich habe keine Lust mehr. Und das, das hat der Papagei gesagt. Ja. Ne, und das nicht eingeübt, sondern das hat er wirklich, das, ist, das war jetzt seine, seine Aussage. Ja, ja, und das bei einem, bei einem Vogel. Nun gut, das ist ein Reptil und äh, die Reptilien haben sowieso anscheinend ein äh, leistungsfähigeres Gehirn. Ja? Also dass das in dem Kleinen untergeht. Dann wissen wir das ja von Elefanten. Wir wissen, dass Delfine ziemlich komplexe Kommunikation machen, dass das vielleicht auf einer anderen Ebene ist. Verbal haben wir da, glaube ich, noch keinen Connect. Äh, Tintenfische. krass intelligent. Ja. Das wusste ich nicht. Ja, die Leute sind durch die ja. ja genau. Also die, aber zumindest die Tintenfische, das ist das letzte, was ich gelesen habe, Humboldt-Tintenfische, die kommunizieren über die Farben beim, beim Jagen so komplex wie Menschen. Ja, also... Und dann gibt es mit Robin Williams, Coco Ne, ein Gorilla-Weibchen, ne, kann man auch angucken, ne. und dann über, über äh, Zeichensprache gesagt, oh das ist Robin Williams, den habe ich schon im Fernsehen gesehen und so, super, jetzt ist eigentlich Also Man könnte die fragen, ob denen das angenehm ist, wenn sie geschlachtet werden, aufgegessen, aber spätestens auch, was wir hier so mit der Welt machen und so, ob denen das gefällt. Ne. Also auf einmal hat Freundlichkeit viel mehr, viel mehr Facetten. Also deswegen meine ich, Freundlichkeit ist gut für sich selber zu definieren, weil das ist auch nicht fertig. Ja? Weil mh, so eine Reflexion am Tagesende zum Beispiel, war ich mit meinen Mitmenschen, war ich mit mir selber freundlich, führt dazu, dass man auch da besser mitwirkt. Ja? Also als, aus gesundheitlichen Gründen ist es gut, eben auch diese Freundlichkeit zu sich zu entwickeln, ja. weil man dann auch unterscheidet, ah, ist es freundlich, wenn ich äh, fünf Liter Eis esse oder irgendwelchen anderen, oder den ganzen Kuchen habe ich früher gegessen, den ganzen Kuchen. Ja. Ist, das, ist das freundlich mit mir oder ist das dann auf lange Sicht? Es ist zwar nett, weil ich habe mich belohnt, aber eigentlich geht es mir dann nachher schlechter, gehe ich dann freundlich mit mir um. Ne, ich so. Zum Körper. Mä, Zum Körper ja. Also Freundlichkeit, also das war jetzt nur so ein ganz kleiner Ausschnitt. Ne? Und ich halte das für wichtig, weil eben durch meine Recherche, sich, also in meinem Leben sowieso, merke ich das wichtig für eine dieser Stellschrauben, ne, freundlich, aufmerksam, gelassen, muss man alles definieren. Aber der Angelpunkt ist wirklich diese Freundlichkeit. Weil das ist das, was unter Druck am schnellsten weggeht. Stimmt, Genug davon. Einfach mal wieder rumsitzen. und sitzen stocksteif rum. Nee, <lacht> wenn ihr erstmal. Nicht. <lacht> erstmal ein bisschen einfedern und so. Also, erstmal freundlich zu eurem Körper. Und wie gesagt, wenn das mit dem freundlich zum Körper, wenn er 20 Minuten Aufmerksamkeit braucht, dann ist das okay. So wirklich weg von diesem Erreichen wollen. Nur wenn der Körper wirklich zufrieden sein sollte, dann könnt ihr noch auf die Stimmung, auf den Geist achten der auch zur Ruhe kommt, dann bleibt erstmal nur der Körper wie er atmet und da immer wieder zurückkommen. Und gleich mit der einmaligen hohen Glocke ist wieder die Zeit für die antwortlose Frage, wie fühle ich mich jetzt? Wunderbar. Es wird kalt. Ja, ich habe das noch vergessen. Wenn, wenn das für euch neu ist, dieses Rumsitzen, noch keine Meditationserfahrung? Doch, aber ich war mir jetzt ein bisschen lang. Die letzten fünf Minuten hätten es also, nicht mehr geschenkt. Ja. Also, man kann, kann manchmal. Äh, auf die Erde gucken, zum Beispiel. Also, äh, ich selber habe das auch gemacht, eine Zeit lang, aber ich finde das immer mehr, also, dass viele verschiedene Traditionen, also Sufis, äh, im Theravada-Buddhismus und natürlich in den Naturreligionen gibt es das, dass man einfach, so blöde, das klingt, einfach auf die Erde guckt. Aber natürlich mhm. bewachsene Erde, mhm. Man darf die Augen ab und zu auch mal blinzeln, ne? aber quasi wirklich das als Meditationsobjekt nimmt. Ja. Und ein anderes ist dann, dann ist natürlich die Fauli-Variante, ne? auf den Rücken legen. Ja genau, aber 20 Minuten dann mal. Ja. Es sind die, sind, <lacht> wie lange hat man das schon nicht mehr gemacht? Ne? mich immer ein bisschen bewegen ja. dabei, der Rücken sonst Schwierigkeiten macht. Es ist wichtig, das mit dieser Spielfilm-Variante abzugleichen. Mhm. Weil es gibt fünf Hindernisse. Also dieses Rumsitzen uneingeleitet ist definitiv die fortgeschrittene Variante. Mhm. Also das andere angeleitete Meditation ist quasi... Ich sehe hier fahren ab und zu mal die kleinen Kinder mit mhm. den Vätern rum. Ich weiß gar nicht, warum machen das die Väter immer? Ne, die, die mit den Stützrädern ja. ne? und die angeleiteten Meditationen, guckt selber rum, es gibt keine Tradition wo das gemacht wird, ne? im Schamanismus, ne, um die Leute zu leiten irgendwo hin, um zu, zur Heilung oder sowas, ja. das gibt es normalerweise nicht und wer ist wohl davon angezogen? Ne? Affengeist, ja. also Unterhaltung, ne? es ist gut, ne? also, also drei Jahre lang oder so, sich da voll drauf einzulassen, aber ihr müsst wissen, es sind quasi Stützräder. Es geht wirklich, diese Variante hier selber rumsitzen, bringt halt die eigenen Hindernisse nach oben. Und da ist zum Beispiel, also Schmerzen sind wichtig, Das muss man drauf achten. Aber wenn ich das mit mir selber abgleiche, ich sitze jetzt, ich nehme mir ja vor, ich möchte 20 Minuten sitzen, und wenn ich das abgleiche mit dem letzten Spielfilm, mhm. na, da habe ich dann komischer, wurde ich unterhalten. Dann könnte ich 20 Minuten, äh, könnte ich zweieinhalb Stunden sitzen. Mhm. Und jetzt bin ich auf mich selber zurückgeworfen mhm. und dann mitzukriegen, mhm. ah, das, ist so ah. ne? ja, das ist nicht, nicht nur un ungewohnt, sondern das ist.. Das ja. ist quasi der Affengeist ja. ne? und das bei sich mitzukriegen, dass, ja. dass das wirklich so eine tiefe, tiefe Ebene hat. Mhm. Weil das äh, dazu führt, dass man selber seine eigenen Handlungsmuster rausfindet mhm. tagsüber. Ne? Also ich vergleiche das immer mit so einem Standardstreit. Wenn man so eingefahren ist und weiß genau, jetzt kommt von mir das Argument, dann kommt von dem anderen das Argument, darauf antworte ich wie immer dieses und dann baust sich das immer wieder auf und dann ist der ganze Tag im Eimer und nächstes Mal passiert genau das gleiche, Dass man so langsam aus diesen Handlungsmustern rauskommt. Aber das geht eben nicht, indem der andere nun endlich seine Schnauze hält, sondern indem man selber mitkriegt, Moment, wenn ich jetzt wieder darauf reagiere, muss ich gar nicht. Also dann und dieses äh, Tiger Drache hatte ich schon ne? und den Ochsen nach Hause bringen. Das sind die zehn Ochsen glaube ich im Zen, könnt ihr selber googeln. Ne? Das ist äh, quasi der Weg zur Erleuchtung und wieder von vorne. Ne? Und dieses, diese, dieses auf der körperlichen Ebene festzustellen ist äh, eben sehr lehrreich weil man das von sich selber nicht glaubt, ne? wie, wie stark einen das treibt. Mhm. Ne? Unglaublich, also man lernt da viel von und das brauchen wir dann wieder beim Tai Chi. Ja. Ne? Also deswegen, ich also alle die, die meditieren, mit denen ich darüber geredet habe, die haben auch bestätigt, sie, sie glauben auch nicht, dass man Qi Gong, also das Kultivieren von Qi, ohne Meditation machen kann. Also man kann diese kann die Harmonie der fünf Wandlungsphasen kann man machen, man merkt, das ist toll. Mhm. Ne? Aber der nächste Schritt ist eben die Meditation, weil man da auf eine ganz andere Ebene kommt. Und ich glaube, das ist halt wie Spitze vom Eisberg, auch ein dumm abgenudeltes Bild, aber es passt. Ne? Also die Spitze kriegen wir mit dem normalen Bewegung hin, mhm. aber wirklich dran nur mit Meditation. Ja. Mhm. Jetzt habe ich euch wieder dauernd im Tod gequatscht, ich muss, ich muss, ich muss, hab, Habt ihr irgendwas, irgendeine Frage noch? Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Tai-Chi und Qigong. Ja, das war... Ja, genau. okay, okay, also Tai-Chi ist, Achtung, Kampfkunst. Ja. Und äh, das gibt es aber auch in anderen Kampfkunstarten aus äh, Asien, die machen auch Formarbeit. Also die Beweg also selbst, das habe ich jetzt letztens in dem Stream auch gesagt, wir, wir machen das so langsam nicht, weil wir Opa und Oma sind, weil wir nicht mehr so können, sondern wir machen das, und das macht ein 18-jähriger Kung-Fu-Kämpfer auch, der macht diese Bewegung mal ganz langsam, um zu merken, kann ich hier noch mehr entspannen, um so viel Kraft wie möglich dann wirklich unterzubringen. Also die machen diese Reformenarbeit bei uns, ist nur dieses Schattenboxen angekommen in den 80ern. Ne? Kickboxen? Nee, Kickboxen ist, ein Kickboxen ist ja was anderes. Nee, die, diese sanften Bewegungen. Dann haben wir gedacht, das wäre ja. Tai Chi. Ja. So. Und äh, deswegen sage ich dass wir machen die Peking-Form. Die ist also in China von diesen Kampfkunstmeistern. hat Die chinesische Regierung hat gesagt, dass wir wollen hier so Bewegungen, die, alle, die leichter erlernbar ist, in Richtung Gesundheit. Die haben einen anderen Begriff von Gesundheit, also umfassende Gesundheit. Aber dafür ist die 24er Form aus der Tai Chi-Yang-Stil-Tai Chi rausgelöst. Und dafür entwickelt. Also gibt es ein paar Besonderheiten in dieser Form, die dann eben in der 48er Form und so wieder nicht sind. Und manche Leute denken, man kann das dann auch wieder spiegelverkehrt machen. Mir wird immer klarer, dass die alten Meister das aufgenommen haben haben gesagt ihr wollt das für gesundheit okay dann machen wir diese 24er form für gesundheit also man merkt das dann immer mehr das ist ein ja, also dass mehr mehr äh, viele sachen sind nur auf einer seite die sind dann nicht spiegelverkehrt wiederholt um eben diese entspannungsseite zu, zu forcieren ne? also ist, wenn man das länger macht und von dem aspekt das anguckt also das tai chi nur ne, für uns und das ist das, was, was man so, wenn man Dokus aus China sieht, die Leute in Park, da alle... So ja, das weil die, das die ja. haben das auch, äh, auch ungewollt beigebracht gekriegt. Also in Umer Umerziehungslagern wurde auch diese 24er-Form quasi untergebracht. Also von daher hat das nicht immer einen positiven Aspekt. Ne? Also das ist das, was wir lernen, Tai Chi. Ja? Und Qigong, oh... Also ich nenne das jetzt immer mehr äh, chinesisches Yoga. Aber das ver verstellt einem schon wieder den Blick, ne? weil hier Yoga sind auch nur die Bewegung. Ne? Aber Yoga ist ein Weg. Es gibt fünf grobe Richtungen im Yoga. Es gibt den Yoga-Weg der Liebe. Ne, und so weiter. Und einer ist eben harter auf den Körper. Und das ist hier angekommen, weil, weil dann haben sie da auch noch zwei, drei Meister gefunden, ne, die, die halt das auch bestätigt, haben gesagt, dass wir achten nur auf den Körper, ich sitze zwar in Meditation, aber wozu soll das gut sein? Körper. Und dann haben ne, das, das hier angekommen. Aber das, worum es geht, ist quasi, was dann das klingt immer so esoterisch öffne deine Chakren. Ne? Aber das ist im Grunde genommen sind diese Verspannung, mhm. ja, die dann zu öffnen. Und es gibt dann auch die 10.000 oder Milliarden von Chakren. Und damit ist ein bisschen was anderes gemeint, aber darum geht es. Ne? Also erstmal durchlässig zu werden und eben Körper und Geist in Einklang zu bringen, nicht mit Gewalt. Das sind alles die Vor Vorformen vom Qigong. Qi Qigong ja? ist, Qi ist halt wirklich die Kultivierung von Qi. Und da reden wir dann drüber, wenn wir das, wir uns zehn Jahre kennen, dann können wir da weiter nee, Weil vorher ist erstmal erst faul, schlaff und durchlässig werden. Das ist erstmal... Ja. Ja. Ja. Also dann eine höhere Spieße sozusagen. Ja. Also erstmal muss man das haben und dann kann man es gut verlieren. ja key hast du sonst wärst du tot aber ja, okay. also, ja. nee, ich meine um, um das ja, okay. zu fühlen ja, okay. ja das aber weil das ist auch sehr subtil also ich kann nicht sagen dass ich da jetzt ein großer meister bin im Kie lenken ich arbeite da viel mit dran jeden tag und das erste mal als ich da den unterschied zum also man erkennt erstmal diese durchlässigkeit da gibt es viele verschiedene ähm, Varianten, in denen man das selber feststellt. Die letzte zum Beispiel bei, bei ihrem Freund, ne, kann ich, der ist nicht ja. da, das sage ich dann nicht. Das ja, ist nicht gut. Glück, ne? ja, aber, aber man, man kann äh, zum Beispiel so ein Kribbeln feststellen. Ne? So äh, Wenn es einem kalt, den Rücken runterläuft. Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, okay. Das ist quasi so ein so ein, ähm, ein abruptes. Lösen vom Rückenmarktsflüssigkeit, mhm. also ja? so oh. und das kann, kann man, so genau, genau. und das, das kann man aber zum Fließen bringen, ja? also dass es da nicht so ein abruptes Ding gibt, sondern dann kann das zum Fließen bringen, das ist ein einziger Aspekt und manchmal das, was man halt so am Anfang feststellt, wow, es geht mir irgendwie, ich bin mehr Energie geladen, ist das, was worauf ich hinaus wollte also nachdem ich das ja jahrelang gemacht hatte habe ich zum ersten mal hier in dem unterbauchbereich innen drin wie eine Christbaumkugel einen extrem hart abgesch also man konnte das richtig fühlen das ist ein ganz klar umrissener Bereich wo ich nichts fühle also ganz wirklich wie so eine Christbaumkugel und das Gefäß quasi, so wird das auch beschrieben, kann man langsam füllen. Und dann gibt es noch eine andere Stufe, das davon erzähle ich nicht, weil ich das noch nicht gefühlt habe. Das ist so eine normale, also das ist schon nicht normal, weil man das ja dann gezielt fühlen kann. Das kann einem mehr Energie geben, um auch durchs Leben zu kommen. Manchmal fühlt man sich ja schlaff, so abgespannt. Das tritt dann nicht mehr auf, weil man quasi aus diesem angestauten Gefäß quasi Energie ziehen kann. Also, so, also das funktioniert, das weiß ich. Und die nächste Stufe ist dann halt so was ganz, ganz Feines. Das soll dann quasi so diese Lebensenergie sein, die angeblich, ne, da erzähle ich jetzt nur von dem, was ich gelesen habe, das habe ich noch nicht erfahren, die sich langsam aufbraucht die quasi auch bestimmt die Länge des Lebens Na ja. Ja? und auch das kann man angeblich kultivieren und äh, das Ziel der Dao Daoisten ist halt eben Langlebigkeit und Sterblichkeit ja. Ja? und ein paar Aspekte werden eben belegt. Ja? Also die, in Meditation, dass die Telomere, diese Enddinger auf den Chromosomen, wieder länger werden. Das ist bis eben gerade quasi ein Zeichen gewesen, das Alterungszeichen. Also diese Stopfen nach der Zellteilung, die dann hinten wieder auf die Chromosomen draufkommen, das sind die Telomere. Und das ist eigentlich ein Zeichen, man kann an diesen an der Länge und Zerfasertheit feststellen, wie alt jemand ist. Mhm. In Meditation kehrt sich das um, die Dinger bauen sich wieder auf, man wird also physiologisch mhm. jünger. Ja. Mhm. Nee, das geht relativ schnell. <lacht> ja, das ist, also versuchen schon so nach drei Monaten oder so Leuten, die, die ja, ja. Dass man dann fünf Jahre jünger nach nein, nein, nein, nein. Nee, aber also dieser Effekt tritt dann schon ein. Also, also das ist das ja, ist, dir also, ja. ne, ist, ist klar geworden, das eine ist quasi Kampfkunst ja. und das andere ist sowas ganz abgedrehtes. Ja, okay, ja. Ja. Also ich versuche das eben, erstens gibt es keine richtigen Informationen aus China, das meiste ist nicht übersetzt, noch nicht mal in Englisch. Und das, was ich kriege... Kann ich nur vergleichen mit einer Doktorarbeit, die ich in meinem äh, Architekturstudium geha gehabt habe, die auch immer noch zu Hause. Da war gerade Feng Shui modern. Und da gab es da nur lauter Kram. Und in der Doktorarbeit hat ein Chinese über Dorfplanung geschrieben. Und da wurde einem klar, dass mit dem Drachen ist einfach der Nordwind und so gemeint, der in das Dorf pfeift. Da muss man sich anders. Also es ist viel ja, okay. viel greifbarer als dieses. Also <lacht> praktischer, ne? ja, ja. <lacht> <lacht> Genug. Nein, halb, nee, Sadu. Ja. <lacht> Dreimal. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Mir wird kalt. Ja, ja, ja. Also ich habe gerade so einen Schlaf. Ich könnte nur noch gähnen und bin schlapp und müde. <lacht> Dann musst du Qigong machen. Ja, genau. Zehn Jahre lang.